Jens Spahn plant ein Gesetz, dass Menschen mit Behinderungen, die auf Beatmung angewiesen sind, in Heime oder Beries zwingt. Bei, so sein. bei seiner Frau, bei seinen Töchtern, er möchte sie aufwachsen sehen. Oh mein Gesam, wie ich muss raus, einfach. So will ich Von daher äh, sollte man uns schon befragen, wo wir unser Leben beenden wollen. Das ist, glaube ich, ein Kauf Menschenwürde. Ja. Fremde Leute bestimmen, wo ich mein Lebensmittelpunkt verbringen darf. Fremde Leute entscheiden über mein Leben, ob ich zu Hause sein darf oder nicht. Das ist weder mit dem Grundgesetz noch mit der UN-Behindertenrechtskommission in irgendeiner Art und Weise vereinbar. Wenn man jetzt mit diesem neuen Gesetzesentwurf hört, dass man mit der Beatmung nicht mehr zu Hause leben kann, ist das natürlich für den Großteil der Betroffenen eine Entscheidung gegen die Beatmung und gegen das Leben. Die Selbstbestimmung des Patienten, sprich des Betroffenen, kann nur zu Hause in der 1 -zu 1 Pflege organisiert werden, optimal durchgeführt werden. In jedem Pflegeheim reicht der Personalschlüssel nicht mehr ansatzweise aus. Wir fordern von den Spanen, das Gesetz so zu verändern, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt in ihrer selbstgewählten Umgebung leben können und dort die Versorgung erhalten, die sie brauchen.